Bist du glücklich mit mir? Ich bin der glücklichste Mann auf der Welt. Ich bin so glücklich. Du bist mir nicht böse. Mom? Wir sind schwanger. Ja! Ich will nur sicher sein, dass ich nichts falsch mache. Du könntest gar nichts falsch machen, selbst wenn du wolltest. Also, womit hast du dein Geld verdient, bevor du meinen Sohn getroffen hast? Einzelhandel. Meistens. Dann war es dein Glück, ihm zu begegnen. Ich bin so dankbar. Bis es so ist, tu so als ob. Bist du glücklich? Oder tust du nur so, als wärst du's? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie etwas herunterschlucken? Es sind die Gegenstände in meinem Mund. In meinem Mund. Ich, kann ich kann Ihre Beschaffenheit spüren. Ruhig, ich bin hier, Ich wollte dich glücklich machen. Du bringst mir mein Kind zurück! Ich habe etwas Unerwartetes getan.